Hallo, mein Name ist Dedo von pop Yoga und heute möchte ich dich direkt fragen: Kannst du dich zurückerinnern an eine Entscheidung, die du kürzlich getroffen hast? Und kannst du dich zurückerinnern, ob die Entscheidung, die du dich getroffen hast, mit dem Kopf und einem rationalen Denken oder ob du eher auf dein Herz und deine Emotionen gloset hast? Und falls du auf deinen Kopf oder dein Herz gloset hast, wie ist nachher was ist dabei herausgekommen? Und welche Entscheidungen in deinem Leben waren die Entscheidungen, die du getroffen hast und die dich langfristig erfüllt und glücklich gemacht haben? Und welche sind die Entscheidungen, die vielleicht kurzfristig wie ein Pflaster ausgesehen und nachher eine Lösung ausgesehen und vielleicht gar nicht so langfristig sind? Es ist spannend, zu um sehen, dass genau der Konflikt zwischen Kopf und Herz dass die, die zwei Spannungsfelder, dass wir die, das sind so wirklich Gegenpole, Gegenpol, könnte man sagen, und dazwischen ist eigentlich dort, wo man unsere Entscheidung findet, das, wo man ausdrücken also dort, wo eine, eine Aktion besteht, dort, wo man handelt. Und spannend ist zu sehen, dass eigentlich die zwei Pole und die Entscheidungsfindung in der Mitte, dass sich das genau so im Körper widerspiegelt. Wir haben einerseits das Herz, andererseits der Kopf. Und im Yoga sagen wir das fünfte Chakra da vom Hals ist das Zentrum vom eigenen Ausdruck, aber auch, wo wir Entscheidungen finden. Und dass wir das wirklich im Körper haben wir genau die zwei Schwerpunkte und dazwischen das Zentrum, wo, je nachdem, für was dass wir uns entscheiden, dort passiert der Ausdruck und das bringen wir in die Welt raus. Eigentlich möchte ich dir jetzt da gar nicht sagen, oh, du musst ähm, unbedingt immer auf dein Herz hören oder du oh, musst unbedingt äh, immer... Nein, sondern ich möchte, dass du anfängst, die Sensibilität zu entwickeln, um herausfinden, finden, wenn macht eine rationale Entscheidung Sinn und wenn macht eine Herzensentscheidung Sinn. Und ich würde sagen, dass für die langfristigen Entscheidungen wirklich, wenn so eine um große Entscheidung in, dem, in deinem Leben geht, ist so die Herzensentscheidung. Das ist die, die langfristig haben, Das ist die, die wirklich, wo von ich würde sagen, von der Mitte dem Wasser kommt wirklich aus deinem Herzzentrum. Und das ist die, die dich ganzheitlich wieder füllen Die Rationale ist meistens die, wo so ein bisschen kurzfristig für das Problem, das angeht, das lösen kann, kann man wirklich auch rational fällen. Aber einfach, dass man sich ein bisschen bewusst ist, dass so ein bisschen die grossen Entscheidungen, viel langfristiger erheben, wenn wir dir vom Herzen empfehlen. Was noch spannend ist, einfach, dass du auch wieder die Sensibilität kannst mitnehmen kannst, ist, dass per se in unserer Gesellschaft sind einfach die Kopfentscheidungen, die rationalen Entscheidungen, dann geben wir normalerweise viel mehr gewichtig, weil wir können die rational, können wir eine Liste machen mit Plus und Minus und wir können da sehr gut mit einer rationalen Entscheidung umgehen und die anschauen und es ist einfach auch generell die Entscheidungsform, die bei uns so ein bisschen Standard ist. Und dass wir so die emotionale Entscheidung, die Entscheidung vom Herz, die wir meistens ein abwerten. Ganz oft haben wir die Tendenz, dass wir sagen, ah, ja, das sind so, ein bisschen, das ist so das sind die Emotionen und das ist vielleicht und, und hören vielleicht auch gar nicht so auf den Aspekt von uns hin. Und darum wirklich, dass du weißt, es gibt wirklich die zwei Aspekte, die sind Beide sehr, sehr wichtig. Das rationale Denken ist wichtig, aber auch auf unser Inneren hören ist wichtig, aufs Herz hören ist wichtig. Und wie gesagt, das sind meistens die Entscheidungen, die vom Herzen kommen, das sind die, die langfristig dich erfüllen und dich auf so einen Lebensweg bringen, wo du im Einklang damit bist. Und die rationalen, die brauchen wir ab und zu. Aber von der Gewichtung her können wir dir wirklich ein bisschen, ein bisschen weniger Gewichten und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Gewichtung diesen Herzentscheidungen zu Darum mit dem ähm, verabschiede ich mich von dir und hoffe, diese Serie hat dir gefallen, hat dir vieles mitgeben, gewisse Inputs können geben für deinen eigenen Lebensweg Und auch wieder das so ein bisschen in der Zukunft einfach, dass du immer sagen kannst, Grosse Entscheidungen habe ich mit meinem Herz gefällt und wirklich auch traurig auf dein Herz zu hören.